Das Interesse an kleinen Wohnformen steigt. Äh, viele Menschen haben Interesse an Tiny-Häusern. Auch im konventionellen Wohnungsbau gibt es inzwischen recht kleine Grundrisse. Und ich möchte speziell dafür plädieren, dass wir wegkommen mit äh, ja von, von Kleinhäusern mit Rädern hin zu richtigen, auch kleinen Modulhäusern, äh, die dann aber sehr viel energieeffizienter sind und nicht so ein Fahrwerk haben, was halt... Äh, doch so gut wie nie gebraucht wird. Ja, äh, kleine Wohnformen mit Gartenbau. Mir geht es darum, dieses einzubinden in äh, ländliche Entwicklung, was so eins meiner Hauptforschungsthemen ist. Äh, wir müssen dafür sorgen, dass die Böden verbessert werden, dass bessere Lebensmittel hergestellt werden äh, und äh, dafür braucht es sehr viel mehr Menschen auf dem Land. Und das ist Teil des äh, Konzepts von, äh, ja, äh, neuem Dorf und äh, hier wäre jetzt mal das Tiny House, wo ich sage, okay, wir haben hier diese äh, Räder und da sollten wir von wegkommen. Also lieber feste Häuser bauen und äh, das ist dann sehr viel effizienter und das Ganze soll eingebettet sein. In ein Konzept für ähm, etwas, was ich neues Dorf nenne: Gärtnerdörfer, Umwandlung von Bauernhöfen, auch Umwandlung, Ausbau von bestehenden Dörfern hin zu mehr lokaler Produktion. Und dafür braucht es äh, ähm, ja, für die Gärtner, Gärtnerfamilien äh, oder Gärtner-WGs, wie auch immer, braucht es. Äh, ja, Hausformen, die auch günstig zu bauen sind, die man lokal herstellen kann und letztlich ähm, geht es hier nicht um äh, Speckgürtel erweitern, genau das eben nicht, sondern es soll in einem vernünftigen Abstand von der Stadt äh, Gartenringe äh, geben, wo dann halt ähm, ja, neue Dörfer sind, Gärtnerdörfer, wo dann äh, gute Nahrung erzeugt wird für die Stadt äh, durch den Humusaufbau, die Wasserregeneration äh, verbessert wird, wo aber auch die Stadt verbessert wird äh, Richtung Green City und äh, aus der Stadt dann auch wieder ordentliches Bodenfutter dazu kommt, dass Humus aufgebaut wird. Und das Ganze soll dafür zu führen, von Überurbanisierung und Land, Landflucht äh, wegzukommen. Äh, den Städten wird es sehr gut tun, wenn die, äh, dieser diese übermäßige Andrang aufhören würde und die Entvölkerung der ländlichen Räume ist eine Katastrophe. Es braucht Menschen, die sich um den Boden kümmern, die hochwertigste Nahrung produzieren. Und dort auch gut leben können. Äh, interessante Lebensentwürfe in und mit der Natur. Ja, soweit äh, vorweg. Und ähm, ich möchte ein paar Worte äh, zu mir selber sagen. Äh, warum bauen? Warum Häuser? Äh, ich selber beschäftige mich im Grunde schon mein Leben lang mit Häusern. Als Kind äh, habe ich sehr viel mit Legosteinen und anderen Baukästen gebaut und schon da viele Häuser äh, überlegt und äh, habe später dann auch ein Bauingenieurstudium gemacht. Mich da auf Siedlungswasserwirtschaft spezialisiert, weil mich das Wasser super interessiert hat, aber trotzdem hat mich das Bauen auch nicht losgelassen. Vom Studium hatte ich eine Maurerlehre gemacht, ich kenne also auch die Praxis, habe bei etlichen Hausbauten auch mitgearbeitet, viele Projekte angeguckt in verschiedenen Teilen der Welt, verschiedenste Bauformen, verschiedenste Materialien und insofern habe ich inzwischen halt da einen ganz guten Überblick, was es gibt, was geht und durch die Beschäftigung mit ländlicher Entwicklung habe ich jetzt halt gesehen, okay, es ist äh, prima, wenn wir zu kleineren Wohnformen kommen. Ja, und darum äh, soll es jetzt gehen und äh, dazu möchte ich jetzt einfach mal ein bisschen was vorstellen. Wir haben ähm, die normalen Gebäude, die haben üblicherweise relativ große Grundrisse, die dann aber unflexibel sind, äh, große Wohnräume und dann äh, offene Treppenhäuser, wo es dann nach oben geht und dann, ähm, wenn eine Familie in dem Haus wohnt, passt das ganz gut, ähm, wenn dann aber entweder nur noch ja die, die Eltern überbleiben oder oft ist es ja sogar nur noch eine Person dann ähm, oder die Familie sich trennt. Äh, schon früher ist das sehr unflexibel und deshalb ist das Konzept äh, nicht wirklich so sinnvoll. Es geht tatsächlich darum, jetzt äh, kleinere Grundrisse zu machen, die flexibler sind. Und das könnte dann äh, so aussehen, dass wir halt äh, solche Grundrisse kriegen, die grundsätzlich sehr viel kleiner sind. Und äh, die können dann aber auch modular aufgebaut werden, dass man zum Beispiel zwei davon aneinander baut, dazwischen ein Gewächshaus. Oder die auch, äh, wenn man die nicht nebeneinander setzen will, das braucht relativ viel Fläche, äh, kann man auch äh, dann... Äh, ja, zwei übereinander setzen, die Eingänge so gestalten, dass die nebeneinander sein können. Es kann da ein äh, Gewächshaus da dran sein, äh, damit man erweiterten Lebensraum hat. Und ähm, das ist so äh, der Ansatz. Und wenn man sich jetzt so einen Grundriss hier anguckt, ähm, das ist sehr viel kompakter und auch äh, doppelt so groß wie äh, Tiny-Häusern auf Rädern. Ähm, die Kosten für so ein Modul sind aber ja, nicht viel höher äh, oder sogar günstiger als äh, Tiny-Häuser. Äh, das ist halt dann aber doppelt so viel Wohnraum. Es kann sehr leicht ein passiv passiv sein. Und damit haben wir dann halt die Möglichkeit, da tatsächlich dann ein, ein, ein Haus zu haben, was relativ günstig gebaut werden kann. Die Kosten gehen ungefähr nach den Quadratmetern. Man kann ganz grob über den Daumen sagen, das passt nicht so ganz überall, aber im ländlichen Raum, wo halt auch die Arbeit zum Teil etwas günstiger ist, kann man sagen 2.000 Euro pro Quadratmeter gebaute Wohnfläche und so kann man sich sehr schnell ausrechnen, dass halt große Grundrisse halt, wie jetzt hier das das obere, das wird dann sehr sehr teuer und damit besteht dann halt oft eine Abhängigkeit von der Bank und das ist halt etwas, was ja Viele nicht wollen und was auch äh, aus vielen Gründen nicht empfehlenswert ist. Und ähm, wenn man jetzt so einen kleinen Grundriss baut, kann man das ähm, oft selbst finanzieren aus einem bekannten Verwandtenkreis und äh, macht sich so nicht sein Leben lang abhängig im schlimmsten Fall. Ja, und da ähm, möchte ich noch ein paar Sachen sagen zum, äh, zur Wahl der Baumaterialien. Ich sage einfach nur das, was ich selber äh, gut finde, nachdem ich mich da jetzt wirklich Jahrzehnte mit beschäftigt habe. Es gibt sehr viele unterschiedliche Meinungen äh, natürlich, aber ich, ich sage einfach das, was ich äh, wichtig finde. Also erstens äh, sollte man eine Lebensdauer haben, die sollte 500 äh, Jahre und mehr sein. Das ist etwas, was vielleicht für viele exotisch klingt, in der Zeit, wo absurderweise Häuser so gebaut werden, dass die nach 40, 50 Jahren wieder Schrott sind und dann einen Haufen Sondermüll hinterlassen. Sowas ist einfach nur absurd und da ist halt einfach auch wichtig, dass man dazu Baustoffen und Bauformen kommt, die sehr, sehr dauerhaft sind. Ich habe selber mal ein Haus gehabt mit meinem Ingenieurbüro in Lübeck. Das war so an die 500 Jahre alt. Und äh, das ist natürlich etwas, wo es äh, ja einfach dann sehr, sehr geringe Jahreskosten gibt. Also, wenn man das ausrechnet, was das pro, pro Generation kostet, das ist dann wirklich fast nichts. Und äh, insofern äh, ist das. Sehr erstrebenswert. Warum haben unsere Vorfahren sowas gemacht? Das, da profitieren heute noch viele davon. Und so können dann die Wohnkosten drastisch sinken. Ähm, ja, dann noch ein Wort jetzt zu den Baumaterialien. Ähm, ich sage, äh, dass es im Grunde ähm, drei äh, von Bau gibt, die ich klasse finde. Das eine ist Vollholz, das andere ist Voll Lehm mit Stroh und das dritte wäre dann so der übliche Massivbau mit den üblichen Steinen, die so auf dem Markt sind. Äh, beim Lehmbau ist es halt tatsächlich am besten, wenn man ähm, Lehmsteine macht, handgestrichen mit Stroh, idealerweise Hanfstroh, äh, aber es darf auch äh, normales äh, Stroh sein von, von, von Getreidefeldern ähm, und die, die Steine sollten Luft getrocknet sein und handgestrichen. Pressen ist, macht die Steine kaputt, also das hält sehr viel besser, wenn die einfach handgestrichen sind. Und dann sollten sie monolithisch sein, also komplett aus Lehm. Man kann außen oder innen noch äh, Stützen reinstellen, wenn man es denn will oder muss. Nötig ist es nicht, wenn die Steine gut gemacht sind, halten die sehr viel der Nachteil ist offensichtlich, man muss es gut vor Wasser schützen, große Dachüberstände und auch ähm, von unten her einen ähm, Stein ähm, erstmal haben, dass äh, das Leben nicht, nicht feucht werden kann. Äh, Vollholz ist äh, großartig, äh, besonders in nördlichen Klimaten, weil sehr viel Holz zur Verfügung steht. Und wenn Häuser 500 Jahre halten, kann danach das Holz immer noch genutzt werden. Es gibt Holzgebäude, die schon seit 1500 Jahren und länger stehen. Und äh, wenn man jetzt äh, doch relativ konventionell bauen will, kann man halt auch mit den üblichen äh, ja, Tonsteinen ganz gut arbeiten, äh, poröse Tonmaterialien haben sehr gute Dämmeigenschaften, sind sehr kosteneffizient, auch zur Verarbeitung gut, Großformate. Und das ist etwas, was im Grunde auch sehr sinnvoll ist. Ähm ja, da gibt es noch eine Sache. Ich selber vertrete halt lokale Produktion und deshalb finde ich es halt gut, wenn man beim Vollholz, nicht unbedingt jetzt auf Bauformen setzt, wo es riesige Fertigungsstraßen gibt, wo dann das Holz hunderte von Kilometern fährt, das Haus in Wänden hinterher auch hunderte von Kilometern fährt. So toll das auch ist, die Konzepte, die da entstanden sind, finde ich großartig. Aber ich bin für lokalen Bauarbeit, äh, für lokale Handwerker, Handwerkerinnen und äh, auch lokaler Forst soll das Holz bieten. Man braucht da nicht weit mit fahren, lokales Sägewerk oder ein mobiles Sägewerk. Und äh, das ist halt ein Anliegen, was ich habe, halt diese Vollholzhäuser handwerklich herzustellen. Das ist eine Herausforderung, ist noch nicht ganz klar, ob es geht, aber das soll jetzt in diesem Jahr erfolgen. Ja, bei Lehmbau Lehm gibt es eigentlich viele. Gute Infos und ich finde tatsächlich jetzt nach dem, was ich von Leuten gehört habe, die dann Leben lang Forschung zugemacht haben und in der Praxis stehen, voll Lehm, also Lehmsteine und nicht Fachwerk, sondern halt tatsächlich das Ganze zusammenhängt bauen in äh, Lehmsteinen und das ist ein effektiver Bau. Es gibt auch Stampflehm mit gezogenen Schalungen oder Strohballenbau, aber das, es scheint so, dass die in der tatsächlichen Überprüfung der Praxis Lehmsteine deutlich überlegen sind, weniger Arbeit sind, dann auch bessere baubiologische Eigenschaften haben. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Da findet man so viele Meinungen, wie es Leute gibt und ich bringe hier einfach mal das, was meine eigene äh, Erfahrung. ist. Ganz, ganz wichtig ist dabei, dass das Haushalt, das Gebäude diffusionsoffen ist und diffusionsoffen heißt, vielleicht besser in blau, dass so die Feuchtigkeit raus kann, äh, dass man keine Dampfsperre braucht. Und ähm, ich möchte gerne eine Bauform, die passiv passiv ist. Also keine Lüftungssysteme, die den ganzen Tag surren, sowas wird mich wahnsinnig machen, was auch dann wieder Energie verbraucht. Also die, die technischen Passivhäuser haben eigentlich ihre äh, Versprechen nur teilweise erfüllt und äh, das ist halt etwas, wo ich sage, passiv, passiv, keine Dampfsperre und dann geht der Dampf so von selber raus. Man braucht nicht diese Zwangslüftungen. und das ist äh, vom Baubiologischen einfach äh, sehr viel besser, angenehmer, einfacher, weniger Technik und ähm, das ist so etwas, wie, wie, wie ich es jetzt halt auch äh, selber baue. Ja, dann äh, geht es jetzt weiter und äh, ich möchte einfach mal ein bisschen so die Extreme zeigen. Ich habe vorhin schon einmal das Tiny House auf Rädern gezeigt, da möchte ich hier nicht viel zu sagen. Da gibt es sehr viele Videos, aber äh, feste Häuser ähm, haben sehr, sehr viele Vorteile, und hier gibt es halt einen tollen Entwurf. Das ist von äh, Open Source Ecology, äh, wo es auch eine deutsche Abteilung gibt. Ähm, und die haben so einen sehr kleinen Grundriss gemacht. Also dieses Gebäude hier, das hat einfach nur 3 äh, Meter mal 3 Meter. Und hat aber innen, wie man hier sieht, noch so eine... Äh, Empore, also über dem Badezimmer ist halt dann so eine Schlafempore. Äh, die haben ein pfiffiges Modul entwickelt für ein Energiesystem und ähm, das ist jetzt äh, ja, extrem kompakt. Warum nicht, wenn man einsteigt? Also junge Leute, die jetzt erstmal anfangen, erstmal vielleicht alleine sind oder ein Pärchen, was sich gerade was aufbaut, sowas kann man mit sehr, sehr wenig Aufwand bauen. Das kann trotzdem auch ähm, ja lange stehen und ähm, das ist halt etwas, was ich sinnvoller finde als Tiny Häuser auf Rädern, wobei die Tiny Häuser auf Rädern den Vorteil haben, dass die natürlich dann, äh, wenn man dann ein richtiges Haus gebaut hat, auch weiter gefahren werden können ähm, und äh, bei solchen Häusern kann man auch so bauen, dass man die auch transportieren kann. Und es gibt auch Schraubfundamente, also man könnte hier drunter Fundamente haben, die so in den Boden geschraubt werden, wo man dann halt auch keine Betonfundamente braucht und das Haus auch wieder mitnehmen könnte. Dieses Beispiel, was hier jetzt gezeigt ist, wäre da nicht für geeignet, aber aus Vollholz kann man allemal Wände bauen oder Teile bauen, die man dann zusammenbauen kann und abbauen kann. Ja, das ist jetzt für viele sicherlich äh, sehr klein und dann gibt es halt äh, vom Clemens Jakob eine tolle Entwicklung, das Own Home. Äh, das ist ein Bausatzhaus, was mit dem LKW angeliefert wird und 18 Quadratmeter Wohnfläche hat. Ich habe selber schon äh, dreimal darin gewohnt äh, bei Vorträgen bei ihm und äh, das Haus ist toll, tolle <lacht> eine Wohnatmosphäre. Was mir gefällt, sind auch die ausgerundeten Wände. Ein tolles Energiekonzept, äh, autark für Wasser und ähm, äh, auch Energie. Äh, hier kommt auch ein äh, großes Gewächshaus dran, was dann halt so die äh, Fläche noch äh, erweitert, die Wohnfläche und das ist dann eine, eine pfiffige Sache. Ja und ähm, dann gibt es ähm, ja, auch so Dome. Ich habe hier gerade noch einen Hinweis gekriegt gehabt von ähm, solch einem äh, Domhaus, äh, was in Russland entwickelt wird. Dort auch relativ preiswert gebaut wird in verschiedensten Größen. Und da ist halt tatsächlich die, äh, diese Größe, so 44 Quadratmeter oder 50 Quadratmeter, äh, ja, einfach mit so kleinen Grundrissen. Bei den Domen sehe ich halt den Nachteil, dass wenn es regnet, kommt das Wasser an alles Baumaterial. Das ist also kein guter Bautenschutz. Ich mag eigentlich lieber Häuser, die einen großen Dachüberstand haben, weil die eher trocken bleiben. Dann solche Dome gibt es auch in Deutschland. Also, das ist jetzt hier ein solcher Dom hier, der hier als Klangdom gebaut ist. Hier dieser hier daneben noch ein Tiny House. Das ist der Wohlwagen. Es gibt auch den Wohnwaggon. Das sind so ja, relativ luxuriöse Tiny Häuser, die auch nicht ganz billig sind. Und ähm, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Dann im konvention gibt es auch äh, kleinere äh, Grundrisse, also hier Firma Rot Massivhaus ähm, äh, bei Berlin. Und die haben hier ein Minihaus, äh, 47 Quadratmeter, ein anderes, dieses hier 45 Quadratmeter. Und das ist anständig, was die hier entwickelt haben. Also dieser Grundriss ist gar nicht so leicht, gute Grundrisse für kleine Häuser zu machen. Das ist gut gelungen und äh, durchaus pfiffig. Ja, und wer Geld über hat und damit um sich schmeißen kann, äh, kann das gerne machen und große Grundrisse bauen. Äh, ökologisch ist das äh, natürlich irgendwann auch nicht mehr. Kleine Grundrisse brauchen auch sehr viel weniger Energie. Man muss immer die Energie pro Person ausrechnen und nicht einfach pro Quadratmeter und ähm, da ist halt äh, so ein Haus klasse und wie gesagt, das ist, äh, die Größe ist, ähm, ja, äh, quadratisch geht das ins Geld und äh, Abhängigkeit von Banken ist äh, etwas, was nicht für jedermann ist und äh, insofern ist es etwas, wo hier mit so kleineren Grundrissen kann man halt da äh, sich aus Abhängigkeiten entweder schnell befreien oder gar nicht erst da reingeraten. Und äh, wenn man einen Garten ringsrum hat, äh, ist das angenehm. Ähm, solche kleinen Grundrisse für die Stadt fände ich schrecklich. Das wäre Käfighaltung. Also im, in der Stadt sollten Wohnungen größer sein, äh, sowieso einen Balkon haben und auch Dachgärten haben. Alle Häuser in den Städten sollten Dachgärten haben, dass die Menschen auch ein bisschen Natur gestalten können, raus können, besonders alte Leute auch. Das ist halt etwas, wo die Städte einfach absolut absurd gebaut sind. Ja, dann ähm, hier ist eine äh, schöne äh, Masterarbeit von der Hafen City Universität in Hamburg, die Architektur und Bauuni. Äh, die, die haben zwei Studierende, die, die ich auch mit beraten habe einen sehr schönen Entwurf gehabt für so ein, gemacht für so ein Modulhaus. Das was hier im Bild ist, ist so ein einer Modul. Das ist natürlich jetzt architektonisch gemacht auf beiden Seiten großes Glas. Das ist natürlich energetisch nicht jetzt das Ideale. Aber das ist jetzt hier auch nur ein Beispiel und man kann diese Grundrisse dann auch fast beliebig vergrößern. Also das kleine für ein bis zwei Häuser und äh, dann auch größere Einheiten für äh, ja, Familie oder WG. Und dieses Haus hier, das kann äh, per Container-Lkw angeliefert werden. Also man hat hier zwei Teile, die werden dann so entgegengesetzt, auf einen Ent äh, Container-Lkw gesetzt. Und insofern kann das Haus Räder haben, wo die Räder muss man nicht äh, teuer bezahlen, sondern die braucht man nur einmal bei der Lieferung. Und das ist ein tolles Konzept hier von äh, Milan Pripno und äh, Jan Bock. Ja, jetzt zu meinem eigenen Entwurf. Ähm, ich habe für mich so gesagt, ich finde ein Modul für ein bis zwei Personen äh, ganz gut in der Größe von etwa äh, 6x6 Meter innen. Und äh, dabei ist halt äh, wichtig, auch wieder, äh, wenn man auf dem Land ist, kann man äh, einen großen Teil des Jahres raus. Und wenn man dann noch ein schönes Gewächshaus hat, dann hat man noch erweiterten Lebensraum. Ähm, und da kann man dann halt auch, selbst im Winter, hier bin ich da in Schweden bei Kollegen eingeladen im Januar. Wir haben im Gewächshaus gesessen, sehr schön gegessen da. Und das ist halt eine Kombination von Produktionsraum und Lebensraum. Ja, jetzt ähm, ein bisschen was zu den äh, Modulen, äh, die ich entwickelt habe. Ich will einmal erstmal die äh, Grundidee äh, darstellen. Und ähm, das ist etwas, wo ähm, ja, es verschiedene Möglichkeiten gibt. Äh, die Idee ist, dass man ein Grundmodul hat, was eine äh, sinnvolle Größe hat, eine sinnvolle Raumaufteilung hat, ähm, wo man, äh, wenn man jetzt ein so ein Modul erstmal baut, äh, später auch erweitern kann, wo man sagen kann, okay, jetzt ähm, kommen Kinder, bauen noch ein weiteres Modul, entweder obendrauf oder nebendran. Und dann ist die Idee, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder älter werden und vielleicht ihren eigenen Weg gehen, dann können die einen eigenen Eingang kriegen. Wenn sie wegziehen, kann man halt äh, das andere Modul vermieten, äh, wenn sich die Eltern trennen, was ja äh, sehr häufig ist. Ähm, dann ähm, ja, kann auch jeder sein eigenes Modul haben und man kann sich vielleicht dann weiterhin auch äh, vertragen und ähm, wenn nur eine Person überbleibt, kann das andere Modul zum Beispiel vermietet werden. Äh, Im Alter, wenn vielleicht Pflege nötig ist, äh, kann ein Modul an eine Pflegekraft äh, vermietet werden. Und insofern ist das dann sehr viel flexibler. Und da zeige ich jetzt einfach mal so ein paar Entwürfe. Ja, das wäre so das ähm, Grundmodul, Mini-Modulhaus, was ich selber äh, entwickelt habe, über viele Jahre. Das sieht jetzt alles relativ einfach aus, aber ähm, das war recht viel Arbeit. Und ähm, ja, da ist jetzt hier äh, zu sehen, dass wir da äh, die Möglichkeit haben, äh, ein Gewächshaus anzubauen. Also hier wäre erweiterter Lebensraum, aber auch Produktion. Ich kann hier Pflanzen vorziehen und so weiter und es ist natürlich gedacht, dass man hier ringsherum Gärten anlegt, dass man die Region auch schön macht, auch produktiv, zum Beispiel Bäume, die auch Nahrung produzieren und so weiter. Ja, das wäre jetzt das einfachste Modul. Und jetzt gibt es natürlich ähm, Leute, die sagen, okay, so nur 36 Quadratmeter ist mir zu wenig. Und jetzt kann ich aber mit gar nicht so viel mehr Aufwand ähm, das Ganze als äh, ja, Doppelmodul machen und äh, habe dann sehr, sehr viel mehr Platz. Und das ist jetzt tatsächlich ein äh, Entwurf, wo man halt hier über eine Wendeltreppe auch, nach oben kommt. Man kann zwei Eingänge machen und damit ist man dann auch flexibler. Die Grundrisse hier, das ist jetzt ein Beispiel für einen 36 Quadratmeter Grundriss. Hier kann ein Eingang sein, man kann aber auch den Zugang einfach ins Wohnzimmer, also Küche, Wohnzimmer wäre das der größere Raum üblicherweise, und dann kann man hier das auch anders nutzen oder das Bad noch größer machen. Ähm, ja, diese Variante mit dem Einer-Modulhaus habe ich selber jetzt gebaut. Äh, das ist jetzt einfach erstmal in Massivbau gebaut, Erdgeschoss, ähm, weil... Ähm, wir bauen jetzt in Vollholz und das ist experimentell, weil wir das handwerklich machen wollen. Das ist noch nicht ganz klar, wie gut das funktioniert. Deshalb wollte ich nicht zu viel ähm, Risiko eingehen. Ähm, und da ist halt jetzt hier das in, in Holz, äh, Massivbau entstanden. Der Rohbau jetzt erstmal relativ ähm, preiswert geworden bisher. Und. Ähm, das ist jetzt schön auch zu sehen, wie solche Räume sich anfühlen. Ja, hier nochmal das Einer und das wäre jetzt mit Pyramidendach. Und jetzt kann man aber auch, wenn man sagt, ein Einer, aber mit mehr Platz, kann man das Ganze mit einem Pultdach machen. Und so ein Pultdach kann entweder... Ein einzelner Raum sein oben, dass man einen, einen, einen großen getrennten Raum hat, äh, was weiß ich, eine, eine Nutzfläche, ein Seminarraum, äh, auch, auch ein, ein vielfach nutzbar oder einfach auch nur einen großen Boden, wo man halt äh, Kräuter trocknet oder Verarbeitung von Gemüse macht, was auch immer, gibt es ja viele Möglichkeiten und ähm, man kann aber auch ähm, jetzt das Ganze, um das so offener zu machen. Ich habe jetzt so einen Entwurfsvorschlag für eine Bekannte gemacht und sie sagte ja, nee, mir ist das so irgendwie, ich will das so großzügiger haben und äh, da habe ich jetzt so einen Vorschlag gemacht, ähm, dass halt äh, dieses Dach offen ist, das aber hier über Küchenbereich und dem Bad eine Empore ist und das kann dann halt entweder nur mit einem Geländer sein, kleine Treppe da hoch oder man kann halt das auch oben geschlossen machen und dann hat man aber hier so einen relativ weiten Blick einen großen Raum, der dann doch recht attraktiv sein kann und man könnte diesen oberen Teil dann auch, wenn man das noch großzügiger machen will, da kann ich natürlich auch noch ein eine, eine, eine Fenster, eine Gaube ähm, ja, das würde dann so aussehen. Ja, dann ähm, die ähm, ja, verschiedenen Raumausführungen sind natürlich flexibel. Ähm, das wäre bei so einer Empore der Nachteil, dass wir eine Treppe im Gebäude haben. Ich habe das hier schon mal so vorab skizziert ähm, und das wäre halt hier eine Möglichkeit, eine relativ kleine Treppe zu machen und dann hier oben, das ist dann halt hier die äh, Empore. Darunter ist halt hier eine äh, Küche, äh, ein, ein Bad. Äh, die Bäder würde ich nicht zu klein machen, weil das ist halt einfach was, was eine gewisse Großzügigkeit dann auch ermöglicht. Dann hier eine Sitzecke und so weiter. Also das kann man ja so äh, dann gestalten, äh, wie man es möchte und mit Gewächshaus dran hat man dann auch äh, diesen erweiterten, erweiterten Raum. So, ja, dann ähm, komme ich zu ähm, den äh, Sachen, wie äh, das auch aussehen kann. Also das wäre jetzt äh, das Mini-Modulhaus mit dem unteren Modul 36 Quadratmeter. Und dann oben hätten wir halt hier dieses... Äh, Modul im Dach und das könnte einfach eine ganz kleine Dachwohnung sein. Dann wäre das hier unten zum Beispiel 36 Quadratmeter oben 25 Quadratmeter. Wie gesagt immer, es ist, man ist draußen, man hat viel Fläche ringsrum, man, man ist sofort auf der Terrasse. Also nach Dien ist das mehr Wohnfläche. Äh, das kann man jetzt nicht direkt mit der Stadt vergleichen. Und wie gesagt, in der Stadt finde ich es furchtbar, kleine Wohnflächen zu haben. Ähm, die ähm, könnten dann von der Seite so aussehen. Äh, viele Möglichkeiten. Das heißt jetzt gar nicht, das muss man so machen. Ich möchte einfach die Denkanregung geben, kleine äh, Wohnformen zu schaffen, die dann sehr flexibel sind und äh, vielfältige Nutzungsmöglichkeit haben und auch angenehm sind. ja äh, Dann hier ist noch die Idee, äh, das habe ich jetzt auch mal für einen Bekannten gezeichnet, der allerdings jetzt was anderes baut. Die, das ist jetzt im Grunde das gleiche Modul, was wir vorher schon hatten, aber dann halt zweimal nebeneinander und das hat den Vorteil, man hat jetzt hier dazwischen ein großes Gewächshaus, da kann auch eine Empore drauf, ich kann hier ein Satteldach machen, was auch noch nutzbar ist. Aber was man natürlich sofort sieht, dass man hier eine sehr große äh, Fläche mit seinem Haus bedeckt und ich finde eigentlich dieses äh, Kompakte, wenn man jetzt tatsächlich so zwei übereinander macht, äh, mit was auch immer für ein Dach, äh, das braucht sehr viel weniger Grundfläche und ähm, viele Menschen mögen auch äh, weiter oben wohnen, also dass man halt tatsächlich da so, äh, ja, so ein bisschen Ausblick hat. Und ähm, da ist es halt schön, wenn man aufs, aufs, äh, ja, darauf Rücksicht nimmt, was die Menschen äh, wollen. Aber hat alles äh, Vor- und Nachteile, selbstverständlich. Ja, hier nochmal die äh, verschiedenen Formen in Lego. <lacht> ähm, das ist, meine Kinder waren halt schon aus dem Lego-Alter raus, als ich dann hier mit anfing. Und, äh, ja, übrigens gar nicht so leicht weiße Lego Steine zu finden da muss man eine ganze Menge Packungen kaufen und viele farbige dann ähm, ähm, an die Seite tun hier hinten ist übrigens die Therapreta Toilette zu sehen das ist also hier das äh, Therapreta Sanitation Modell es äh, ist relativ einfach im ländlichen Raum auch unabhängige Wasser Abwassersysteme zu machen aber man muss wissen wie also es geht nicht so ganz einfach man muss aber auf Kanalnetze verzichten, weil sonst wird das alles schon sehr teuer im Ansatz. Ja, das ist jetzt hier das äh, Gebäude, was ähm, wir jetzt bauen und äh, das ist so ähm, Zweiermodul und äh, Gewächshaus dran und hier ist halt ähm, auch äh, die Sache, die Module können komplett einzeln genutzt werden. Also es sind hier von, von der Seite dann auch zwei unabhängige Eingänge. Es gibt hier in dem vorderen Teil jetzt auch getrennt von dem Gewächshaus, Gibt es hier, ich weiß nicht, wie man Wendeltreppen malen kann, aber irgendwie sowas in der Art. Naja, das schnell wieder wegmachen, dass das niemand sieht. Da ist eine Wendeltreppe, die da hochgeht. Und wenn man das als... Haus für eine Familie oder auch äh, gemeinsam nutzen will als äh, Paar oder WG, dann kann man halt einfach das äh, offen lassen, die Türen offen lassen. Ansonsten macht man hier einfach eine Tür äh, zu und hat halt äh, getrennte Gebäude, die man auch ansonsten einzeln vermieten kann. Ich habe hier jetzt äh, Photovoltaik-Module, äh, da noch ein Wort dazu. Ich selber mache selber viel Geomantie, also Wahrnehmung von äh, so den Energien, die man technisch nicht oder nur ganz, ganz engen Grenzen messen kann. Und das ist ein sehr, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, auch wenn es für viele schwer greifbar ist, ist aber für alle spürbar, auch für die, die es nicht bewusst spüren. Ich werde jetzt hier die Module runterpacken, hier vor die Terrasse. Weil ich will diese ganze Elektrik und Technik nicht so nah am Wohngebäude haben. Und äh, diejenigen, die jetzt so Module äh, aufs Dach packen, äh, das geht gar nicht. Also das ist irgendwie was, was lebensfeindlich ist. Es gibt Berichte von, von Bauern, die auf dem Stall große Solaranlagen gebaut haben. Danach wollten die Kühe da nicht mehr rein. Und äh, das ist halt etwas, wo äh, ja, es einfach besser ist, wenn man da so ein bisschen Rücksicht nimmt auf das, was Menschen, die einfach auf die Wahrnehmung achten, auch spüren können. Ja und ein Wort ist noch, jetzt ist das natürlich hier sehr von dem Bild her, die technischen Zeichnungen werden leider immer sehr quadratisch. Was wir jetzt machen werden, ist aber, dass wir die Kanten hier abrunden und auch von innen und das ist jetzt so der Grundriss, was ich jetzt mal ein bisschen spielerisch gemacht habe. Also außenrum wäre hier Vollholz in mehreren Schichten lokal hergestellt. Und um das Ganze so ein bisschen auszurunden, werden die Ecken halt hier gerundet. Und innen aber auch, also dass man innen auch so eine so ein so Dreiecksstab zum Beispiel reinsetzt äh, oder das halt äh, dann äh, mit, äh, wenn, wenn man das jetzt in, in Lehm macht oder in, in Massivsteinen, äh, dass man das dann im Putz, dass man so eine Hohlkehle da rein macht, was weiß ich da. Äh, 10 cm Durchmesser, 12 cm Durchmesser. Und ich habe jetzt halt ähm, hier Vollholz gemacht und habe jetzt hier für innen mal so eine Variante gemacht in, in Lehmsteinen. Dann kann man sehr schön auch so runde äh, Formen hier machen, äh, was dann halt so eine organische Form auch hat. Und das ist jetzt hier so ein äh, mehr ein bisschen spielerischerer Grundriss. Ähm, der vielleicht jetzt auch nicht genauso wird, aber das ist halt jetzt so die Antwort auf äh, die Frage, wenn das jetzt so technisch wird. Und ähm, ich hatte anfangs das Ganze mit einem Pultdach, um das auch als Gründach zu machen. Äh, ein Pultdach ist aber so vom Energiefluss jetzt wieder geomantisch gesehen nicht ideal. Und äh, insofern äh, ja, war jetzt da zu einem Pyramidendach gekommen. Man könnte auch ein flaches Pyramidendach als äh, Gründach machen. Und äh, das ist etwas, wo dann da obendrauf Magerrasen, also immer extensiv gründach, niemals intensiv. Und das extensiv gründach äh, hat halt dann einen guten Lebensraum, weil diese magerrasen sehr, sehr äh, selten sind, das ist ein wichtiges Biotop und so kann man halt auch was für die Landschaft tun. Ja, dann. Ähm, zum Abschluss. Ähm, ich möchte einfach noch mal ein bisschen jetzt zusammenfassen, was so äh, die Hauptaspekte sind. Ähm, also, das Ganze soll ähm, produktiv sein, eine produktive Gegend, also Gartenbau. Und Modulhaus. Dann äh, 500 Jahre plus äh, nutzbar. Äh, dann äh, passiv, passiv. Äh, da noch eine interessante Sache zum Energiesystem. Ähm, man hat ähm, baut auch immer noch ähm, thermische Solaranlagen. Äh, eigentlich klasse, äh, sehr sympathisch, äh, allerdings hat sich jetzt gezeigt, dass wenn man sowieso ein photovoltaik macht, kann man durch diese Photovoltaik äh, auch das Warmwasser machen. Dann hängt einfach so eine Art Tauchsieder im Warmwasserspeicher. Und es ist sehr viel einfacher. Und im Sommer habe ich oft einen riesigen Überschuss an ähm, Wasser bei den thermischen Kollektoren. Und äh, so kann ich dann halt einfach dann ähm, den Überschuss ins Netz einspeisen äh, oder in entsprechende Batterien für lokale Netzwerke, wenn man das autark macht. Und äh, hat dann halt eine sehr viel bessere Flexibilität. Ja, äh, weitere Punkte, äh, Baustoffe. Ähm, Vollholz, ähm, Lehm, auch Volllehm oder halt äh, Massivbau, konventionell. Ähm, dann ähm, gibt es noch den Aspekt dieser äh, Modularität. Äh, modular wo man halt, ja, entweder eins nur macht, übereinander baut und äh, ein anderer Aspekt ist, ähm, was ich auch noch ähm, klasse finde, das ist so die Idee, dass man halt, äh, wenn man jetzt, äh, wir haben ja jetzt hier den äh, Nachteil, dass wir, äh, wenn wir jetzt keine Räder haben, das ganze Ding nur mit äh, LKW umziehen können, und wenn man jetzt so ein Modul hat, ich mache jetzt mir mal einfach, ich mal jetzt hier mal so ein, ich mache mir einfach mal hier so ein bisschen Platz wieder. Wenn man so ein Modul hat, dann wäre das zum Beispiel eine Hälfte des Moduls und das die andere Hälfte. Und dann könnte man das so bauen, dass halt die hier entsprechend verschraubt werden. Also es geht natürlich jetzt nur mit Vollholz und nicht mit Lehm oder Massivbau. Und ähm, diese beiden Teile können dann halt äh, auf einen auf LKW gepackt werden und dann kann das halt äh, transportiert werden. Container-LKW, da gibt es natürlich die Größen, die Breitenbegrenzungen, aber da kriegt man schon gute Grundrisse hin. Und äh, dann ist auch die Vorfertigung in der Werkstatt möglich. Äh, mir ist jetzt klar geworden, wo jetzt der Bau ansteht, dass wenn man das lokal tatsächlich herstellt in einem Wohngebiet, dass man da doch sehr viel Lärmbelastung produziert, auch sehr wetterabhängig ist. Und das sind zwei sehr gute Gründe, eine Vorfertigung zu machen äh, in einem Gebäude, äh, in einer äh, Werkhalle, lokale Werkhalle. Und dass man das dann rausfährt, aufbaut auf Schraubfundamenten zum Beispiel und das dann aber notfalls auch wieder abbauen kann auf dem Land, wenn die Gegend irgendwie dann doch nicht funktioniert oder man irgendwie merkt, dass man in der Gegend nichts werden kann, sind Häuser dann oft nicht mehr verkaufbar, weil andere da nicht hinwollen. Und wenn man das Haus aber auf einen LKW packen kann, dann hat das einen großen Vorteil. Gut, das noch so als Zwischenbemerkung und ähm, dann wäre halt, äh, genau, hier war Modular, Modular und äh, Transport ohne Räder. <lacht> ja, das ist das, was ich hier äh, rüberbringen wollte. Ich hoffe dass das ein bisschen was Interessantes war. Und äh, ja, ich freue mich über Feedback, also äh, Diskussionen, Anregungen zu Baustoffen und so weiter, hier unten drunter äh, in YouTube. Diese, diese Diskussionsforen sind klasse und ich freue mich da über Rückmeldungen. Ich kriege immer eine Nachricht, wenn jemand da was macht und äh, wenn es passt und interessant ist, melde ich mich da auch drauf zurück. Und ansonsten gibt es äh, weitere Informationen in meiner äh, persönlichen Website äh, gartenring.org, wo man auch selber Projekte finden kann, Projekte reinsetzen kann und so weiter. Ja, mit damit möchte ich äh, mich bedanken und äh, bis dahin. Tschüss.